Ja, meine lieben Studierenden, äh, im Sommersemester 2020, äh, es gibt eine relativ interessante Entwicklung, und zwar die, dass äh, Simon Mayer-Vieracker und ich äh, uns auf Sotero geeinigt haben, obwohl mir Zitavi immer noch ein bisschen besser liegt. Allerdings äh, ist Sotero quelloffen und hat auf den ersten Blick nur einen entscheidenden Nachteil, nämlich, dass ich aus dem Programm heraus nicht auf Literaturdatenbanken zugreifen kann. Das ist bei Citavi äh, der Fall. Nichtsdestotrotz ähm, ein, haben wir uns auf Sotero geeinigt und auch ein Gespräch mit äh, Mitarbeiterinnen der SLUB, die im Open Science-Bereich und auch für die Publikumsbetreuung, Weiterentwicklung der Formate sind, ähm, hat dazu geführt, dass wir uns auch da auf Sotero einschießen. Ähm, und deswegen möchte ich mit diesem kurzen Impulsvideo für die Lehre für die nächste Woche Ihnen Sotero ganz kurz vorstellen, falls Sie das noch nicht kennen und Ihnen gleichzeitig zeigen, wie Sie gemeinsam ähm, eine Gruppe einrichten können, in der Sie gemeinsam Literaturhinweise sammeln und das Ganze dann im Seminar umsetzen, entweder in der barrierefreien Kommunikation oder in den kleinen Textformen. Die Gruppen dafür habe ich schon eingerichtet und ich stelle Ihnen die Links dann zur Verfügung ähm, in den Matrixgruppen und darf Sie bitten, sich bei mir per E-Mail zu melden oder mir Ihre E-Mail oder den Zugang zu Ihrem Sotero-Konto zu geben, falls Sie daran kollaborativ mitarbeiten wollen. Das ganze Video hier ist in Ergänzung zu, dem, äh, zu der Einführung zu verstehen, die Simon Mayer Vieracker bereits publiziert hat. Den Link dazu finden Sie unten im Kommentarbereich. Und zum Zweiten ähm, in Ergänzung zu dem, was wir bisher im Seminar selbst gemacht haben. Ich würde Ihnen die ersten Schritte zeigen, wie Sie Sotero so einrichten, dass Sie damit arbeiten können. Und dann drei zentrale Kataloge vorstellen oder Ihnen zeigen, mit denen Sie für Ihr Thema ähm, recherchieren können. Fangen wir zunächst an, Sotero. Das, was Sie benötigen, ist die... Software selbst und die finden Sie direkt auf der Startseite, ebenfalls im Kommentarbereich verlinkt zu hier im Download auf, äh, und das Ganze ist verfügbar für Mac, Windows und Linux, das heißt äh, für alle Betriebssysteme, die man üblicherweise bedient. Ein Pferdefuß hat das Ganze, das basiert auf Java, ist also nicht mehr das ganz aktuellste, sieht aber nicht so furchtbar aus wie andere Java-Applikationen. Wenn Sie ähm, das ganze ähm, Programm geladen haben, dann ist von vornherein dabei ein Plugin für Microsoft Word, das Sie verwenden können, um Zitationen automatisch einzufügen. Und zum Zweiten möchte ich Ihnen zeigen, dass die SLUB Dresden ähm, eine Weiterbildung und, äh, oder einen Kurs äh, anbietet zu Literaturverwaltungsprogrammen und darunter auch Sotero mit einer Kurzbeschreibung und hier sehen Sie schon die, ähm, im Wesentlichen die äh, Voraussetzungen, die Sie brauchen, um dieses Tool nutzen zu können. Das heißt, Sie laden sich die Desktop-App, ähm, das habe ich Ihnen gerade gezeigt auf der Sotero-Website. Sie installieren das Browser-Plugin, ähm, was Sie benötigen, um Online-Literaturangaben faktisch einzusammeln. Das führe ich Ihnen gleich vor. Und dann benötigen Sie einen Sotero Web Account, der ist frei und ähm, das müssen Sie bitte alles miteinander äh, kombinieren, um dann äh, in den Gruppen online gemeinsam arbeiten zu können. Zeige ich Ihnen aber gleich im Detail. Das Browser Plugin, ähm, zeige ich Ihnen hier nochmal, gibt es für, den, ähm, für Chrome und installieren Sie sich das bitte, das erscheint dann, am, Im Browser hier, Sie sehen Citavi, hier erscheint das Sotero, der Sotero-Connector. Und ähm, ich werde Ihnen dann nachher vorführen, wie Sie damit idealerweise arbeiten können. Jetzt können wir das aber wieder schließen. Und daneben brauchen Sie einen Sotero-Webaccount. Ähm, der ist jetzt natürlich bei mir schon angelegt, weil ich äh, mich hier eingeloggt habe. Und diese Kombination aus Website auf der einen und Sotero Programm auf der anderen Seite brauchen Sie, zeige ich Ihnen hier im Sotero Programm, falls Sie es installiert haben. Moment, zeige ich Ihnen hier, um hier zwischen Ihrem Programm und Sotero zu synchronisieren, aber dazu gleich. Gut, ähm, wenn Sie Sotero installiert haben, die Plugins installiert haben und ähm, sich einen Account angelegt haben, dann zeige ich Ihnen ganz kurz, wie Sie hier eine Gruppe anlegen können, um mit anderen gemeinsam kollaborativ zu arbeiten. Ähm, vielleicht so viel: Sie kommen dann automatisch in Ihr Profil und äh, können hier sehen, dass ich bereits die barrierefreie Kommunikation angelegt habe und die kleinen Textformen. Die Links dafür gebe ich Ihnen nachher frei. Und da können Sie dann ähm, die Literatur zusammenstellen. Sie erkennen die Gruppen von mir an dem blauen Header mit dem ähm, Schriftzug GLRS, sodass Sie sie auch immer wieder identifizieren können. Und ich zeige Ihnen zunächst, wie man eine solche Gruppe anlegt. Und in diese Gruppe werde ich jetzt auch stellvertretend hinein bibliografieren, um die barrierefreie Kommunikation und die kleinen Textformen sauber zu halten für ihre Arbeit. Also wir kreieren eine neue Gruppe und nennen diese Gruppe äh, Tutorial. Ähm, dann die Einstellung, relativ interessant, Public Open Membership, bedeutet, dass alle im Netz an dieser äh, Gruppe mitarbeiten dürfen. Das empfehle ich Ihnen nicht. Allerdings äh, ist es so, dass man... Äh, müssen wir es eben so probieren. Also das heißt, dass wir eine... Das sollte noch frei sein. Moment. Tatsächlich... Ja, wie wundert es? Also das heißt, dass wir eine offene Gruppe äh, aufbauen, die sich öffentlich einsehen lässt, aber nur die Mitglieder der Gruppe können ähm, an der äh, Literaturliste arbeiten. Und daneben wäre noch eine private äh, äh, Gruppe möglich, äh, die dann vollkommen abgeschlossen ist und nur für die Mitglieder einsehbar und änderbar ist. Wir wählen mal Public Closed Membership, äh, kreieren diese Gruppe und können jetzt hier noch verschiedene Einstellungen vornehmen, die ich jetzt aber nicht ändern muss, denn die Voreinstellung ist bereits so, dass man sie offen übers Netz sehen kann, dass man aber Gruppenmitglieder integrieren kann und es dürfen nur Gruppenmitglieder edieren. So, jetzt speichern wir das ab und jetzt ist diese Gruppe bereits eingerichtet, sehen Sie hier. Und Jetzt kommt das Entscheidende, dass Sie natürlich an, in diesem Login ähm, die in Ihrem Sotero-Programm aktivieren müssen. Sie sehen jetzt hier, das sind meine Gruppen, die ich bereits angelegt habe. müsste jetzt hier synchronisieren und dann sollte die Gruppe ähm, GLS Tutorial erscheinen. Da ist sie schon und sie verfügt natürlich noch nicht über irgendeinen Eintrag. Die legen wir jetzt auf aber nach und nach an. Wenn Sie das Sotero Browser Plugin installiert haben, das ich Ihnen vorher zeigte, Moment, ich mache es normal, Browser Plugin, ja, wenn Sie das Sotero Browser Plugin, den Sotero Connector installiert haben, erscheint hier auf dieser Seite ähm, eine Erweiterung, die Sie benutzen können. Und ich gehe mit Ihnen jetzt mal verschiedene Datenbanken durch, mit denen Sie, ähm, nach denen Sie recherchieren können. Und ich möchte beginnen äh, mit der Germanistik Online Datenbank, ähm, die ich Ihnen beim letzten Mal schon vorgeführt habe. Auch dafür findet sich der Link wieder in der Beschreibung. Also wir gehen mal zum Inhalt. Und ähm, wenn das nicht ganz so lange dauert, ja wunderbar, dann sind wir schon hier und ich würde jetzt mal suchen nach einem Stichwort, das wir verwenden können für die beiden Seminare oder für eins für die beiden Seminare, können wir verwenden zum Beispiel ähm, Comic, ja, das wäre jetzt ein Suchbegriff, den wir da verwenden. Und wie Sie wissen, ist die, die Kräuterseite nicht die schnellste, Deswegen haben Sie ein bisschen Geduld. Und jetzt kommen im Wesentlichen die im Freitext gesuchten und im Volltext gesuchten ähm, Literaturanmerkungen zum Thema ähm, Comic. Äh, und ich würde jetzt mal von oben weggehen. Das sind die letzten ähm, äh, Publikationen, Emanzipationsinstrument Comic, Frauencomic von der Repräsentation zur Produktion. Um, das klingt eigentlich so, als ob wir sie in dem äh, nicht so uninteressant und als ob wir das durchaus gebrauchen könnten für unsere äh, Arbeit in den Seminaren. Ja, wie ich Ihnen schon gezeigt habe, ist es so tatsächlich, dass Sie auch ohne den Vollzugang zur Germanistik online den, die Literaturangabe exportieren können, und zwar hier über den etwas unglücklichen Reiter Zitat exportieren. Und dann öffnet sich dieses Dialogfenster. Äh, und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie, äh, wir zitieren nach Chicago, das ja, ist eigentlich egal. Also, das heißt MLA. Ähm. Hm, wie machen wir es? Ja, es ist eigentlich egal. Und jetzt äh, würde ich, würd ich Ihnen nicht den Download empfehlen, sondern den Export und dann passen Sie mal auf, was passiert. Es öffnet sich der Sotero Connector ähm, und ich würde Sie bitten, das nicht festzulegen, dass er immer ähm, sich öffnet. Und Sie exportieren das nach Sotero und zwar haben Sie jetzt die Gruppen, die bereits angelegt sind. Und wir wollen das natürlich ganz gern in das GLS-Tutorial exportieren und drücken auf erledigt und jetzt passiert folgendes, das zeige ich Ihnen, wenn Sie Sotero öffnen, dass Sie diese Literaturangabe automatisch in Ihre Gruppe organisiert haben und hier erscheint jetzt diese Literaturangabe in Ihrem Programm. Sie sehen also nichts leichter als das, Nutzen Sie nur bitte die Germanistik Online Datenbank auf alle Fälle, um zu äh, recherchieren. Ähm, das zweite, was ich Ihnen zeige, ist passgenau für die barrierefreie Kommunikation: die leichte Sprache. Ähm, und hier ein Titel, um den Sie nicht herumkommen werden: Leichte Sprache, Grundlagen, Prinzipien und Regeln. Zitat: exportieren. Ähm, wir wählen wieder MLA. Und Export, darauf öffnet sich der Sotero-Connector. Sie bestätigen mit OK, entscheiden in welche Gruppe das Ganze eingeordnet werden soll und schließen den Connector. So, jetzt sehen Sie hier, haben Sie den zweiten Titel integriert. Ja, Predel-Maas ähm, und hier der erste Emanzipationsinstrument Comic. Das Ganze ist natürlich jetzt bunt gemischt. Ähm, zeige ich Ihnen aber auch, dass das nicht so dramatisch ist äh, in einem weiteren Schritt. So, jetzt schließen wir das und um Gleichberechtigung vorgehen zu lassen, noch ein äh, Titel auf für die kleinen Textformen. Hier habe ich schon gesucht nach der Postkarte ähm, und würde jetzt... Ähm, Ja, auf diesen sehr schönen Titel gehen äh, Post und Poesie, Gedichte auf Postkarten und Postkarten in Gedichten. Ebenfalls noch einmal, um das vorzuführen, gehen Sie auf Zitat exportieren, MLA, Export in den Sotero-Connector. Im Sotero-Connector wählen Sie wieder, wenn Sie noch Umstellungen haben möchten, und fügen das Ganze ein. Und dann erscheint hier der Literatureintrag zu uh, der eben gewählten Publikation. Also Sie sehen, das Ganze läuft über die Germanistik online vollkommen reibungslos. Dann gehen wir doch mal zur schon benannten, zum so benannten Appelzheimer Köttelwäsch. Der Appelzheimer Köttelwäsch oder die BDSL ähm, ist online genauso gut verfügbar. Der Link wiederum direkt im Kommentarbereich zu diesem Video. Und... Ähm, wie Sie gesehen haben bei Citavi, meinem kurzen Einführungsvideo, ist die Integration der BDSL auch in Citavi schon eine andere als die einer beliebigen Website, also wie der Germanistik Online. Und diese, ähm, dieser Zusammenhang, der sich in Citavi abbildet, das heißt die Integration der Bibliografie direkt in das Programm, der bildet sich auch für Sotero ab und ich zeige Ihnen gleich an welcher Stelle man das merkt. Wir suchen jetzt mal nach leichte Sprache. Hui. Na, dann machen wir das mal anders. Suchen mal nach Instagram. Na. Dann machen wir das mal so. Also. Ähm, Sie sehen jetzt, das habe ich beim letzten Mal auch probiert, ähm, einfach nach Alexander Lasch zu suchen. Ähm, die Ergebnisse waren ja recht, ähm, sagen wir mal, problematisch. Allerdings ist es so, dass Sie jetzt die Sotero-Integration auch mit diesem ähm, äh, Tool gut testen können. Und Sie sehen, das Icon für Sotero hat sich schon geändert. Ähm, und zwar hat es einen ganz bestimmten Grund. Ich klicke jetzt mal hier drauf und jetzt macht... Sotero folgendes. Ähm, sie erinnern sich vielleicht, äh, Sie können das Video auch gerne nochmal probeweise sehen, dass wir dann so eine Auswahlliste aus der BDSL hatten und genauso würde hier ähm, äh, der ähm, Treffer der Sotero Collector arbeiten oder Connector arbeiten. Sie wählen diese Publikationen aus ähm, und importieren sie, ja, und zwar in das GLS-Tutorial erledigt und dann sehen Sie in Ihrer Datenbank diese beiden Publikationen Eingreifendes Denken und die Sprache der Judenfeindschaft. Das ist eine Rezension gewesen. Das lösche ich jetzt mal raus, weil es schlussendlich mit unserem Themen nichts zu tun hat. Aber auch so können Sie über die BDSL ganz einfach zugreifen auf eine große Menge an Einträgen. So, Nächstes Thema, ähm, der sogenannte IDS-Publikationsserver. Der Link ist im Kommentarbereich äh, angegeben. Ähm, das äh, IDS ist das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und die haben eine große Bandbreite an linguistisch relevanten Publikationen, vor allem zu den Themen, die uns interessieren. Ähm, Sie finden den Publikationsserver wie folgt: Sie sind hier auf der Startseite, gehen Sie auf die Publikationen. Und dann auf den Publikationsserver des IDS und kommen auf diese Seite. Ähm, nur zum Spaß, weil uns das ja im Kurs interessieren wird, suchen wir nach Instagram und kommen jetzt auf folgende Einträge, die offensichtlich mit diesem Thema in Verbindung stehen. Wir haben eine Autorenübersicht, wir haben eine Erscheinungsjahre. Dann haben wir unterschiedliche Medientypen, die damit gemeint sind. Ähm, mich interessiert aber speziell dieser Titel. Ja, also von Gänsehaut bis es reicht. Das ist äh, ein neuer Artikel von 2019 ähm, zum Thema der Hashtags unter anderem als Makrozeichen von Konstanze Marx. Und jetzt können Sie hier verschiedene Dinge tun. Sie können den Artikel äh, herunterladen, Sie können sich die ganzen Angaben alle von Hand abschreiben. Oder Sie wählen den Sotero Connector und importieren ähm, die Informationen in, den, in ihr, Ihre Gruppe. Und jetzt gibt es eine kleine Besonderheit bei Sotero. Sie können nämlich die vollständigen Daten mit integrieren und haben dann Zugriff auf den Text des Artikels. Das unterscheidet im Wesentlichen auch Zotero von Citavi und zugegebenermaßen ist diese besondere, ähm, äh, diese beso äh, dieses besondere Tool und dieser besondere Service natürlich sehr, sehr interessant für alle Bereiche, die, ähm, wenn sie gemeinsam Literatur sammeln und äh, damit arbeiten wollen. Dann haben Sie hier also in Ihrem GLS-Tutorial also eine Menge unterschiedlicher Literaturangaben, die jetzt hier gar nichts zu suchen haben. Und deswegen verschieben wir äh, ganz einfach diese Artikel in die Gruppen, in die sie gehören, nämlich in die barrierefreie Kommunikation, in die kleinen Textformen. Und da wir die Hashtags in den kleinen Textformen brauchen, finden Sie dann hier diese Literaturangaben auch in den Gruppen und Sie können sie hier aus dem Tutorial wieder löschen. Das ist, im Wesentlichen eine, ähm, das ist im Wesentlichen eine ganz einfache Form, Literatur gemeinsam zu verwalten und ich würde Sie dazu einladen, das im Seminar zu probieren und mit Ihren ähm, Themen hier, äh, einzusteigen kann nur noch folgendes empfehlen dass wenn sie in den gruppen sind als äh, zugangsberechtigte dass sie doch äh, eigene äh, sammlungen anlegen äh, die sie in den gruppen selbst sortieren zum beispiel kann es sinnvoll sein äh, eine gruppe anzulegen mit comics und dann eine äh, da hatten wir es ähm, diese Publikation auch in die Comics zu ziehen. Ja. Und dann hätten Sie hier eine Gruppenzuordnung dieser kleinen Textform. Sie können es freilich auch ähm, hier vornehmen, dass Sie eine, äh, einen Text zu einer Gruppe hinzufügen... und das Ganze dann äh, sortieren, je nachdem, aus dem Sie es brauchen. So. Ähm, das lösche ich jetzt aber mal wieder raus. Diese Sammlung brauche ich jetzt hier nicht in dieser Form sondern ich will Ihnen in einem letzten Schritt noch zeigen, wie Sie aus Ihren Literaturangaben äh, tatsächlich in äh, Texte hineinarbeiten können. Und dazu öffne ich Word. Word ist mein präferiertes Textbearbeitungsprogramm. Sie können hier gerne auch ein anderes verwenden. Und Sie erinnern sich, dass ich vielleicht ganz am Anfang über das äh, Sotero-Plugin für Word gesprochen habe. Das wird automatisch installiert und Sie finden es hier. Das können Sie öffnen und dann beginnen wir mal einen Text zu schreiben. Ähm, ja, Comics sind eine sehr interessante Textsorte im Kontext der Diskussion um sogenannte kleine Texte. Ähm, das Ganze mache ich jetzt mal ein bisschen größer, damit Sie es sehen Open Sans 14, in einem halbzeitigen Abstand. Dann gehen wir auf Sotero und fügen Folgendes ein. Wir integrieren jetzt hier eine Zitation und ich zeige Ihnen das mal an der klassischen Ansicht, weil Sie es dann besser sehen können. Uh, wir gehen auf die kleinen Textform und fügen hier ein Emanzipationsinstrument Comics ähm, und zwar zum Beispiel die Seite 3 und dann wird integriert nach dem je jetzt eingestellten Zitationsstil, äh, das wäre jetzt äh, äh, Chicago Manual of Style äh, mit Autor Date. Ähm, fügen diese ähm, Zitation hier in den Text direkt ein. Äh, unter uns gesagt, also Simon meyer vieracker hat gerade einen Zitationsstil für die Linguistik in Dresden eingereicht, der hoffentlich bald verfügbar ist. Davon gehe ich aber ähm, aus. Und Sie sehen, dann haben Sie hier diese, ähm, diesen Text integriert. Und damit Sie sich immer daran erinnern, was Sie eigentlich, schon, äh, was Sie eigentlich zitiert haben, können Sie gleichzeitig über Add, Edit... Äh, die Bibliografie direkt ändern und integrieren. Ähm, dann schreiben Sie einfach weiter, ja, und fügen eine neue Zitation ein. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal diese neue Form. Und zwar, weil ich jetzt hier schon ein paar Sachen integriert habe, zum Beispiel Last 2019, fügen das Ganze ein, ja, und ähm, hätten dann automatisch auch die Ergänzung der Bibliografie nach dem Chicago-Style. Ja, das ist im Wesentlichen das ganze Geheimnis hinter Sotero und den unterschiedlichen Formen äh, miteinander kollaborativ zu arbeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, Sie müssen sich Sotero besorgen, ähm, damit wird automatisch das Word Plugin installiert. Dann installieren Sie sich bitte das Browser-Plugin, das hat man hier nochmal ganz gut gesehen, das Browser-Plugin, ähm, registrieren sich für den Sotero-Web-Account und dann äh, richten Sie Gruppen ein, je nach Bedarf, mit denen Sie anderen zusammenarbeiten. Ich kann Ihnen das jetzt auch mal zeigen, ähm, wir gehen mal auf die kleinen Textformen und Sie sehen, hier sind jetzt die Bibliografien äh, oder die, die Angaben drin, die wir gerade von Hand zusammengesucht haben und ähm, können diese einsehen, ändern, korrigieren und so weiter und so fort, wenn sie Mitglied in dieser Gruppe sind. An Empfehlungen, um das nochmal kurz durchzugehen, haben wir hier die Germanistik Online Datenbank, ähm, den BDSL, ähm, das rufe ich nochmal schnell auf, die BDSL Online als eine weitere Empfehlung, ja, das dauert schön lang, und für den Einstieg ebenfalls gut geeignet der IDS-Publikationsserver. Sie erinnern sich, hier haben wir gesucht nach dem Terminus Instagram. Ich probiere es auch nochmal schnell mit Twitter. Und hier sehen Sie ebenfalls die Publikationen, die hier gelistet sind. Und. Nehmen Sie die Publikation hinzu und ergänzen Sie damit Ihre Bibliothek. Das sind mit den drei wesentlichen Anlaufpunkte, also Germanistik Online, BDSL und der EDS-Publikationsserver. Und dann können Sie daraus eine sehr schöne kollaborative Bibliografie aufbauen und für das Seminar und darüber hinaus nutzen. Gut, das war im Wesentlichen das, was ich Ihnen heute zeigen wollte mit Sotero. Und dass Sie den Umstieg von Citavi nicht fürchten müssen, denn die beiden Programme sind untereinander kompatibel und erlauben den Export und Import von Informationen aus dem jeweils anderen Programm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Sie äh, damit einsteigen und damit anfangen zu bibliografieren. Die Links, wie gesagt, gebe ich Ihnen in die Matrix-Gruppe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, und zwar am Mittwoch bzw. am Donnerstag. Ihr Alexander Lasch.